I'm not a good to the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 Und aus meiner Sicht besteht ja gegenwärtig sowohl das Problem als auch die Chance darin, dass gar kein Gegenentwurf vorliegt. Wo man ansetzen muss, ist erstmal noch eine ganz offene Frage und was eigentlich die bindenden, die Kristallisationspunkte für mögliche Repolitisierung und Vergemeinschaftungsformen sind. Das ist aus meiner Sicht eine offene Frage. Zum Beispiel die extreme Leistungsorientierung und die auch eben durch diese institutionellen Veränderungen wie Schulzeitverkürzung, Veränderung von Studiengängen und sonst was resultiert hat auf die Kids, die heute 15, 16 sind, die ja natürlich überhaupt keine Erfahrung in politischer Organisation haben, die überhaupt kein kulturelles Modell von Entwicklung von Gegenmacht überhaupt kennen aus ihrer eigenen Lebenszeit her und in einer Situation sich befinden, wo sie Tag für Tag ganz handfest, mitge nicht mitgeteilt, sondern aufgedrückt bekommen, dass sie das und das und das und diese Leistung bringen müssen und sonst was. Das wird zum Beispiel ein hochinteressanter Punkt werden, in der Bundesrepublik geht das ja im Moment noch gerade, aber Spanien ist als Beispiel schon genannt, Griechenland und so weiter. Arabellion, auch interessanter Fall. Was passiert eigentlich in dem Moment, wo diese Anstrengungen sich nicht auszahlen? Wenn die Gesellschaft das nicht zurückzahlen kann, was sie denen aufdrückt an Leistungsabforderung. Ja? Wenn die realisieren, it doesn't pay, dann ist zum Beispiel eine Situation da, wo ganz sicherlich sich Protestpotenzial entfalten wird, in welche Richtung das dann geht, das ist, glaube ich, die entscheidende politische Frage und welche Form von Vergemeinschaftungsform, Organisationsform oder sonst was man für solche Situationen hat. Und ich glaube, es kommt aus meiner Sicht eher darauf an, ein Sensorium für diese Art bislang noch gar nicht richtig bekannter Entwicklungen zu haben, als darauf zu setzen, dass es sowas gibt wie alte, ja, also so, so, so Arbeiterbewegungsgeschichten und so weiter. Das haut nicht mehr hin.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 Über sowas darf man ja heute offenkundig nicht mal mehr reden. Ich glaube, der, der Schlüssel ist aus meiner Sicht bei dem genannt worden, was Bodo eben angesprochen hat, nämlich die Frage von Solidarität oder ich sage mal die Frage, wie bekommst du das hin, aus dieser unglaublichen Individualisierung, die wir hier haben, wieder eine, eine gemeinsame, auch ja, gemeinsame Einmischung, Organisierung ähm, hinzubekommen, damit die, die, die Menschen ihre Interessen ähm, sozusagen mit formulieren können und dafür auch gemeinsam äh, sich einsetzen können, damit man nicht ständig so darüber hinweggehen kann wie das jetzt im Moment der Fall ist. Aber das geht nur auf einer starken Grundlage. Und diese starke Grundlage ist aus meiner Sicht diese gemeinsame, also diese gemeinsame, dieses gemeinsame Rangehen, diese gemeinsame Organisierung. Da sind Gewerkschaften ein wichtiger Ort, an dem das stattfindet und um den, wo es darum geht, das zu lernen. Aber da geht es auch genauso um andere Formen von kollektiver Solidarität.